Remax lädt wieder ein zur langen Nacht der Immobilien. Für Sie die ideale Möglichkeit, an einem Abend mehrere Häuser und Wohnungen zu besichtigen. Aber auch für Immobilienverkäufer die optimale Gelegenheit, die Nachfrage nach Ihrem Objekt auszuloten. Alle Infos zur langen Nacht finden Sie unter Remax.at. Wir freuen uns auf Sie. Die lange Nacht der Immobilien am Freitag, den 19. Mai.